Wann ist der beste Zeitpunkt, um loszulegen? Immer jetzt! Die Antwort hast du bestimmt schon mal gehört und sie verliert nicht an Richtigkeit. Heute hatte ich mal wieder ein Beispiel dafür, dass es genau auch ins Gegenteil gehen kann. Dass man sagt, och, jetzt nicht die Aufschieberitis nenne ich es oder äh, Prokrastination ist der Fachausdruck für Dinge, die einem eher unangenehm sind, Aufgaben, die man nach hinten schiebt und gefühlt einfach nie erledigt oder dann, wenn es schon kurz vor zu spät ist. Und da war mal wieder der Fall gewesen, dass eine Dame sagte, ah mh, ja, ich müsste halt mit mich um die Ernährung kümmern, aber vielleicht nach Weihnachten. Ich denke mir, Moment, wir haben jetzt Anfang November, also soll es jetzt sechs Wochen lang oder wie lange ist auch immer, willst du jetzt dich einfach noch scheiße ernähren oder wie, jetzt mal böse ausgedrückt, ich weiß nicht, wie sie sich ernährt. Und das verstehe ich einfach nicht, weil ist Gesundheit nicht wichtig? Ist Gesundheit wirklich so lässig, dass man das vor sich hinschiebt? Da ist vielleicht eine neue Perspektive vielleicht auch nötig, dass man auch Spaß daran findet, sich zum Beispiel auch gesund zu ernähren oder zumindest kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen und um dann einen Erfolg zu sehen und sich zu freuen darüber. Aber das war jetzt keine Ausnahme, das höre ich ganz, ganz oft, dass ähm, Leute sagen, ah, ähm, nach Weihnachten, jetzt gerade schlecht, ähm... Bald habe ich, stimmt, habe ich letztes auch wieder gehört, bald habe ich ja Urlaub und ich denke mir, ja okay, aber was passiert in der Zwischenzeit? Und dann ist der Urlaub rum und dann soll es gleich wieder von vorn beginnen? Warum denn nicht jetzt? Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber sonst schiebt man Dinge immer vor sich hin, das dann irgendwann ein Muster und dann kommt man vielleicht nicht mehr raus. Also mein Appell vielleicht auch an dich, leg einfach los. Das Schöne ist ja, wenn es um Dinge wie zum Beispiel gesunde Ernährung und besonders bei Sport, du merkst ja, dass es dir gut tut und du hast einen Erfolg und das treibt dich immer weiter an. Also leg doch einfach los und dann schau, wo es dich hintreibt. Mach kleine Schritte, aber mach welche.